Die Ansteuerung von solchen Leuchtstofflampen ist ja eigentlich eine feine Sache, wenn man das mit 12 Volt hinbekommt. Ne? Also, die machen echt ein wunderbar schönes Licht, ne? wenn man so eine Plastikkappe außenrum noch hat. Passiert auch nichts äh, äh, zwecks Bruchgefahr und so weiter und so fort. Ne? Und vor allen Dingen eben, solange man die Dinger äh, kostenlos in solchen Wertstoffhöfen oder solchen Rückgabestellen von diesen. Baumärkten zum Beispiel hinterhergeworfen bekommt. Ich meine, bei LEDs ist es noch nicht der Fall. Natürlich werden mir LEDs auch viel lieber, aber eine ziemlich kostengünstige Methode momentan sind immer noch die Dinger. Ja, ähm, genau. Die Schaltung hier habe ich ja schon mal vorgestellt. Die gab es mal eine Zeit lang im Konrad-Katalog vom chemo, verlag, versand, ähm, bauteil, zubehör, zusammensteller, was auch immer. Ja, äh, hier bei den Problemen war, äh, hier bei diesen Schaltungen war das Problem immer dieser, Keramikwiderstand, der war meistens zerbrochen in den Paketen, wenn man die geschickt bekommen hat und dann musste man sich selber zusammenbasteln und das war jedes Mal ein ganz schöner Hickhack. Ja, das Spulengewickel war auch jedes Mal ein übelstes Hickhack gewesen, die haben ja so einen Spe äh, Spezialferritkern, da ne, also kann man auch halt äh, jeden x-beliebigen Ferritkern dafür nehmen, sondern braucht dieses Spezialzeugs und hm, das Wickeln, naja, ihr wisst ja, nervt ab und zu. Ich habe da die ganze Zeit geguckt, wie es noch einfacher geht. Äh, bin zeitweise hier bei diesem Zündspulenbetrieb gelandet. Ne? Bediene Ansteuerung und Zündspulenbetrieb. Geht auch schon relativ gut mit sehr geringer Stromaufnahme. Ne? Allerdings ist piept und flackert und naja, äh, was für einen normalen Gebrauch ist, es auch noch nicht so richtig. Tja, allerdings gibt es ja da noch den lieben Joule-Teeth. Ne? Hier, die kinder ja noch garantiert. Diese Gleichstromtransformatoren, wenn man sie so nennen möchte. Ne? Ist schon eine geniale Sache. Man braucht nichts weiter als einen NPN-Transistor. Hier, das ist jetzt ein 41C. Ja, die Schrift ist schon ziemlich, im, ziemlich nieder. Ist jedenfalls. Ich glaube TIP41C nennt er sich. Ist auch äh, in dem Video, wo ich die Schaltung so halb her habe, also ganz kopiert habe ich so nicht, habe doch noch ein bisschen was dazugefügt äh, ist es auch ein 41C, ja und als ich meine Schaltung das erste Mal angeschlossen habe, habe ich die zwei Drähte, die zwei dünnen hier, die ne, übereinander liegen gehabt. weil äh, im Unterschied zu diesem Originalvideo, was ich unten verlinkt habe, äh, habe ich mir damals auf die Spule noch einen Haufen ähm, Extra-Wicklungen mit dünnem Draht drauf gemacht. Ne? So nach dem Motto, äh, geh hier in der Primärwicklung mit einer niedrigen Spannung rein, kriegst du hier eine ganz, ganz hohe Spannung raus. Hm. Habe es die ganze Zeit nicht so richtig hinbekommen, mit dieser anderen joule ansteuerung mit normalem Potentiometer und so. Ne? Ja, jetzt habe ich mich noch mal rangetraut und siehe da, heute funktioniert es. Hm. Ich gebe zu, die Widerstandskette hier ist etwas überdimensioniert. Ne? Also es sind insgesamt um die 980 ohm, glaube ich. Ihr könnt ruhig kleinere Widerstände nehmen, um das zusammenzustückeln. Vielleicht geht es auch mit 920 ohm oder vielleicht auch mit einem Kilo ohm. Also ähm, ich habe mich so halbwegs ans Originalvideo gehalten. Obwohl ich überhaupt keine Ahnung gehabt habe, wie viele Wicklungen die ich hier drauf gemacht hat und mit welchem Draht. Ich habe das einfach freischnauze gemacht. Ne? So schön proportional verhältnismäßig. Hm. Gut, so, jetzt haben wir wieder ganz schön viel gelatscht geredet. Ähm, noch eine kleine Vorführung. Und ja, ich denke, dann sind wir gewappnet, um alles auf 12 Volt Batteriemodus umzustellen. Zumindest das Licht. Ach, der Plus fehlt noch. Ja, gut. Das ist schon eine schöne Helligkeit. Also, da kann man schon. Das ist übrigens normale Helligkeit ne, mit 220 Volt. Auch Leuchtstoffröhre, dass man hier mal den Direktvergleich hat. Und ich denke, das kann sich schon sehen lassen. Ne? Ja, das sagt er an Stromaufnahme und das Ding macht keinen Muckser. Juhu, komplett ruhig. Oder hört ihr irgendwas? Ja.